Hey Love Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Noncrafter. Und heute spiele ich Among Us, aber ich werde so tun, als sei ich ein Spieler, der das Spiel zum ersten Mal spielt und gar nicht kennt. Und dann werde ich mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Piep. Hat jemand wirklich? Hat die Maske? <lacht> der, der scheint äh, sich sicher zu sein. Äh, dem folge ich doch mal. Ich könnte hier scannen, aber oh, wenn er wegrennt. Nein, ich, ich will bei dem bleiben. Nein, er hat gelieft. Okay, Emmy ist es nicht, weil Daddy das macht hier die Task. Okay, gut, also die wollen es mir scheinbar auch nicht erklären. <lacht> also wenn man so in einem Morgens äh, begrüßt wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wer rausgewotet wurde. Ich mache auch keine Task, weil ich, ich bin ja neu. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Oh. Ja, <lacht> Imposter wäre jetzt schon blöd. Obwohl, das wäre vielleicht auch witzig. Okay, es ist einfach so komplett egal, dass ich keine Ahnung habe. Gut, wenn, wenn das mir doch so schön erklärt, würde ich doch mal verweisen. Perfekt. Wie viele Imposter haben wir? Perfekt, zwei. Gut. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Oh nein. Ich denke mal, ich weiß jetzt eigentlich, wer Imposter ist. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Weißt also, wohl? Ah. Ah, und einfach weg. <lacht> ich meine, als ja Spieler dürfte das ja eigentlich ähm, self-Report. Es juckt die einfach nicht, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> Sie haben mich tatsächlich einfach rausgekickt. <lacht> pink Kill Advent, Pink Safe. Ehrlich gesagt würde ich Golden vielleicht sogar vertrauen. <lacht> oh scheiße. Ehrlich gesagt würde ich Golden vielleicht sogar vertrauen. <lacht> Hat er gerade geliebt? Ja, es war Pink. <lacht> Okay, ich weiß nicht, ob das die beste Lobby ist. Sushi. Sushi ist immer lecker. Sushi, Sushi, ich folge Sushi. Sushi ist immer lecker. Sushi ist wieder weggerannt. Wieso ist jeder hier? Ah, Sushi. Da ist wieder Sushi. Hi Sushi. Wir stehen einfach hier. Da ist. Oh mein Gott, wer ist das? Ist es Sushi? Ich bleib bei Sushi. Jetzt konnten wir gerade rauslaufen. Lol. Seid ihr Deutsch? Ja. Can <lacht> you speak English, please? Kickplayer. Das hat aber niemand gewotet. Ich folge Purple. Oh, da ist ein Wend gegangen. Oh. Ja, dann hat äh, Rot da hoch gewendet. Okay. Nein. Nein. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht wirklich, dass sie es ist. Ich war ja die meiste Zeit bei ihr. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht wirklich, dass sie es ist. Ich war ja die meiste Zeit bei ihr. Yellow. Ja. <lacht> Bitte, bitte, nicht ein Nein! Und nur ein Imposter? Ach du Scheiße. Dark blue vented. What? Ich habe aber wirklich nicht gewendet. Ich gucke jetzt einfach die. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich, ich meine, ich bin ja. Aber ich habe wirklich nicht gewendet. Oh, GG. <lacht> Junge. Sayen da war aber auch dauernd ihre Farbe. Weg mit dem Imposter. <lacht> LOL. <lacht> da stand doch wirklich Zero Imposters Remain. NEIN! Jetzt hat sich vielleicht verklickt. Ach man, ich dachte wir könnten Freunde sein. Oh, <lacht> jetzt bin ich traurig. <lacht> NEIN! Ich hoffe, die wollten jetzt auch Saiyan. Ja. <lacht> okay, sie folgt mir. Gut, ich denke mal, ich mache jetzt mal ein paar Tasks. Will sie, dass ich wendet? Ich, ich kann nicht wenden. Oha! Ich bin einfach ein King. Red but pink alone Jung Oha Wie viele erst verboten ich muss bei Niflheim bleiben Ich hoffe ich werde für den Namen nicht gestrikt Jetzt ist da hier Oh nein ah, Steckel. Point. Please believe me No. Wenn es jetzt ja, sonst wäre ich echt enttäuscht gewesen. Ich, ich traue aber Sushi nicht mehr. Ehrlich gesagt traue ich dem mehr als Sushi. Wenn das jetzt ist, was cool. Wenn nicht, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich muss hier stehen bleiben. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein. 12 Sekunden später. <lacht> okay, das ist auch... Wow, einfach mal hier. Gebannt oder gekickt? Ich glaube, ich wurde gebannt. Ja. <lacht> okay. Ja, damit, damit hat es äh, ja geendet. Ja, da würde ich ja halt sagen, das war's für diesen Video. Wenn ihr mehr von der Manga sehen wollt, lasst gerne ein Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.